Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gothic 2. Ich weiß nicht, was das gerade war. Äh, willkommen, willkommen. So, ähm, scheiße, wir brauchen immer noch einen Trankhändler. Fuck. Wieso hat denn keine Sau hier, keine einzige Sau einen verkackten Scheiß Dreckstrank? Was ist denn los mit den Leuten? Was ist los mit den Händlern? Also früher war es echt viel besser. Die guten alten Zeiten. Ich habe noch eine letzte Idee und zwar. Äh, Xardas. Und wenn Xardas keinen Trank hat, dann bin ich echt am Arsch. Dann bin ich echt am Arsch. So. Ey, komm, bitte lass mich nicht im Stich, Xardas. Muss ich halt, wenn, wenn er auch keinen Trank hat, dann muss ich halt so spielen und versuchen irgendwie zu überleben, aber äh, da, da muss ich auch auf jeden Fall sehr viel äh, pennen, um mein Mana wieder aufzufüllen. Das wird unglaublich nervig werden. Hey, du. Wegen des Unbe... Ja, ja. Kannst du mir etwas über diese Steintafel sagen? Ich hatte erst die Vermutung, dass es sich dabei um ein magisches Artefakt handelt. Aber letztlich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es nicht von großer Bedeutung ist. Ich habe den Sinn dieser Tafel nicht gänzlich entschlüsseln können, aber es scheint sich um die Geschichte einer sehr alten Kultur zu handeln. Wenn du die Tafel haben willst, dann soll sie dir gehören. Ich habe keine Verwendung dafür. Was? Welche Tafel? Egal. Ja, Xardas kann mir auch nichts verkaufen, das ist scheiße. Das ist sehr, sehr, sehr ungünstig und scheiße. Was mache ich denn? Keiner hat äh, Tränke. Ja, dann gehe ich mal, denke ich, zur Taverne. Dann zu den Wassermagiern. Dann auf die andere Seite der Insel. Und ja, dann müssen wir halt so zocken. Ohne Tränke. <lacht> ein bisschen die Schwierigkeit anheben. Ja, ich bin immer ein Fan davon, die Schwierigkeit anzuheben. Ich mag es richtig hart in den Arsch gefickt zu werden von Spielen. Ja. Deshalb blieb ich auch Dark Souls so und, äh, und was noch? Kingdom Hearts. Critical Mode. Yay. So. Dann gehen wir mal rein dann. Ach ja, ich gehe mal kurz schlafen. Auf diesem unglaublich bequem aussehenden äh, Strohbett. Na, Bambusbett oder was auch immer das ist, ey. So, hoffentlich kackt mir das Spiel nicht ab. Na, okay. Sauber. Wette. Äh, die Banditen müssten doch bestimmt auch noch Pots äh, haben. Das Ding ist gar nicht aktiv. Zum Sumpf. Ja, das wird sein. So. Die Banditen müssen doch bestimmt auch noch einen Händler haben. Äh, ich frag mal jetzt Franco, ob ich rein kann. Der muss mich ja eigentlich jetzt reinlassen und dann... Äh, muss, ...muss ich da mal nach einem Händler schauen. Die werden 100% Pro auch einen Händler für Pots haben. Hä, was? Achso, fuck! Fuck! Nein! Scheiße! Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich bin ja noch in der Magierrobe, Scheiße. Scheiße, Scheiße, ich muss ja die Banditenrüstung anziehen. Fuck. Schnell nochmal zurück zum Teleporter. Hallo? Scheiße, die greifen mich immer noch an. Hallo, was, was, was, was hat mich da gerade geblockt? Okay, fuck. Irgendwas hat mich da gerade geblockt. Scheiß Pflanzen, <lacht> Wahrscheinlich bin ich ja an der Wurzel hängen geblieben oder so. Oh Mann, ey. So, was mal. Äh, auf welcher Seite befinde ich mich denn jetzt? Achso, noch auf der anderen. So. Bitte stürz nicht abspielen. Okay, sieht gut aus. Also normal. Ha ha ha. ha, ha. ha, ha, ha, ha, ha, ha. Wo geht's zum Sumpf? Hier geht's zum Sumpf und jetzt bitte die Banditenrüstung anziehen, sonst werde ich gleich wieder gekillt. So Leute. Ich frage noch mal kurz Edgar, Edgar, ob er irgendwas zu sagen hat. Ich habe die Steintafel gefunden. Wirklich? Du bist ja ein mutiger Kerl. Damit hast du dir bestimmt deinen Eintritt ins Lager verdient. Dankeschön. Er strotzt nur so vor Enthusiasmus. Wow, ich bin sowas von äh, sowas von motiviert jetzt ins Lager zu kommen und noch motivierter, ein paar Mana-Trinken mir zu kaufen. So, Franco, du Sackgesicht! Hier ist deine Steintafel. Hier ist die Steintafel. Gut, sehr gut. Raven wird mit dir zufrieden sein. Was ist jetzt mit dem Lager? Kann ich endlich rein? Nein, ich habe Logan reingeschickt. Er stand Hurensohn. Auf der Liste. Und für einen weiteren Mann ist zurzeit kein Bedarf im Lager. Außerdem kann ich dich hier gut gebrauchen. Jetzt, wo Logan nicht mehr da ist. Dieser kleine Hurenbock. Schick mich jetzt rein. Und, äh, was? Fuck Alter. Alter dieser Sack. Dieser Sack. Ey, das ist doch nicht sein Scheiß Ernst. Okay, den muss ich anscheinend auf die Fresse hauen. Geht ja nicht anders. Hey, langsam, du kommst nicht! Alter! Ich glaub's nicht, ey. Ich glaub es nicht. Dieses kleine Stück Scheiße, okay. Du wolltest es nicht anders. Dann pack ich mal meine Zweihandschwertskills aus. Das wird ein Bossfight. Warte, ich kann direkt mal screenshotten hier. Da Meine Meinung kennst So. Was für ein Sackgesicht? Na gut. Ja, habe ich gespeichert? Weiß ich nicht. Ich speichere nochmal. Komm her! Warte, kriege ich noch Gold? Was? Kriege ich auch was für meine Arbeit hier im Sumpf? Du willst Gold? Klar, willst 50 Goldbrocken? 100? Ich gebe dir so viel Gold, wie du tragen kannst. Was glaubst du, wer du bist? Willst du mich verarschen? Jetzt schieb ab und tu was! Sonst gibt es nicht mal einen Goldkrümel für dich! Willst du mich verarschen? Das ist mein Spruch. So. Du Spül, dieser kleiner. Komm her. Erzähl mir, ich kenne so viel. Ja! Gib alles! Gib alles! Ich muss am besten viele Crits landen. Klar zu! Na mach schon! Klar Alter! Alter, der. Ey, das ist so unfair. Was für eine Crit-Chance hat der? Der crittet fast die ganze Zeit hintereinander. Ey, das ist so unfair. Ich könnte natürlich auch meine Goblins beschwören, aber dann laufe ich Gefahr, den umzubringen. Und dann, äh, dann ist das ganze Lager gegen mich. Ja klar, haut er mir schon wieder direkt einen Crit rein. Ey, das ist so, oh, ist so lächerlich. Ist dir nicht gefallen. Bleib dran! Schon. Er crittet einfach die ganze verfickte Scheißzeit, ey. Jeder zweite Hit ist ein Crit. Ich glaube, ich, glaub, ich brauche echt eine bessere Waffe. Mit diesem Kolben komme ich einfach nicht mal weit. Der war mal gut, aber jetzt ist es nicht mehr. Ja, das wird ein richtiger Dark souls boss weit hier. Schlafe okay, immer. Drauf. Alter, schlag doch. Oh, ich hab schon. Ich, nee, ich hab. Ich hab einen Fehler ein Fehler und ich bin down. Ein Fehler und ich habe verloren. Ich darf keinen Fehler machen. Vor allem, äh. Blockt er und dann schlägt er gleich direkt danach. Jetzt. Ja. Ich Soll ich dagegen auf. machen? Ich kann nicht zweimal miteinander so schnell blocken. Ich schlag fest zu. Und auf. Schlag zu. Ja, ey. Du bist so ein Spasti, ey. Dann Den wirst du ja wohl schaffen. Direkt, wenn ich blocke, blockt er und dann, dann schlägt er zu. Oh, das ist so nervig. Zeig sie! Ja, hier zum Beispiel. Ich muss einfach die rechte Maus spammen, ey. So. Zeig sie! Da das doch gar nicht! So, genau so. Spam die. Was springt mein Charakter jetzt auf einmal? Warum springt er dem in die Fresse? Ich. Okay, weißt du was? Vielleicht äh, beschwöre ich einen, Dieter. Ich versuch's mal. Ein Dieter. Hör auf mit dieser Macht. Da ist wieder ein von ist weniger. Ja, das ging schnell. <lacht> Der hat dich lange überlebt. Wow, ey. Oh Mann, das ist doch zum Verzweifeln. Du. Jetzt gibt. Zeig sie! Geil dran! Dein Charakter springt! Auf rechte Maustaste. Einfach so. Das ist unfair. Gib alles! Vorsicht! Gib alles! Spring nicht! Alter, wieso springt der? Ah, so ist gut. Ich glaube es nicht. Gib alles! Ich glaub's nicht, ey. Ich glaube es nicht. Oh, der hat gesessen. Ich glaube es nicht. Wieso springt mein scheiß Dreckscharakter, wenn ich Rechtsklick drücke? Ich bewege mich doch nicht. Ah, oh, das ist so... Das ist so mies, ey. Vielleicht sollte ich mal blocken. Zumindest für diesen Kampf auf eine andere Taste legen. Springen. Waffe ziehen. Äh. Hä? Weitere Tasten da. Blocken. Ähm. Ja, gute Frage. Auf welche Taste mache ich Blocken? Auf dem SDRG rechts. Du so, jetzt kann ich die scheiß Taste spammen, ohne dass er springt. Ähm. Das, das gibt's doch gar nicht. Guck mich nicht so blöd an. Zeig <lacht> sie haben mich anguckt, ey. Voll erwartungsvoll. Bleib dran. Guck mich nicht so blöd an. Vorsicht. Ja, Sexy. So ist gut. Bleib dran. Das, das gibt's doch gar nicht. Jetzt springt er schon wieder. Ich hab doch nicht mal recht im Aufsatz gedrückt. Sie. Ist das dein scheißer Ernst? Das Vorsicht. gibt's doch gar nicht. Wieso springt er? Sag schon! Vorsicht! Das, das gibt's ran. doch ey, gar nicht! Ich werd permanent von dem Spiel gefickt, ey. Vorsicht! Sag schon! Das, das gibt's ran. doch gar nicht! Sag schon! Lass dir nichts gefallen! Immer feste drauf! Das Vorsicht. gibt's doch gar nicht! Komm! Ja. Ich hab den Wichserpost. Ja, so ist gut! Oh, den wirst du ja wohl schaffen! Komm! Oh, den wirst du ja der wohl der schaffen! Ja! Yes! Spuck auf deine Leiche, ey! Frankos Amulett, Stärke Bonus 4, Geschicklichkeits Bonus 4, Lebensenergie Bonus 40, Alter, nice. So, Frankos Geschichte. Ähm ja, super. Irgendwie ist äh, Blocken immer noch auf rechte das Ach, keine Ahnung, ey. So, jetzt muss ich erstmal pennen. Speichern, pennen, speichern. <lacht> Doppelt halt besser. So ein Hurenbock. So ein dreckiger Hurenbock. Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders Hätte ich dir vorher, was Esteban dazu sagt. Nee, äh, Huren heißt hier, glaube ich, oder? Ist hey, was ist was da unten? Ist passiert? Ja, ich habe Franco umgehauen. So, dann ist das jetzt deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die faulen Säcke jeden Tag ihre Arbeit machen. Hey, ich bin nicht hier, um mich mit Jägern rumzuärgern. Ich will ins Lager. Nichts da. Du hast Franco umgehauen. Du bist jetzt der Anführer. Also, mach deinen Job. Wenn ich der Anführer bin, dann kann ich bestimmen, wer als nächstes reinkommt. Und ich bestimme, dass ich als nächster reinkomme. <lacht> Ganz so einfach ist es nicht. Wir haben niemanden angefordert, also kommt auch niemand rein. Torus kann doch einen neuen Anführer für die Jäger schicken. Dann wird drinnen ein Platz für mich frei. <lacht> du gibst nicht auf, was? Okay, dann schieb deinen Hintern rein. Toros wird sich darum kümmern, dass die Jäger nicht ohne Anführer leben müssen. Worauf wartest du noch? Und besorgt dir eine Spitzhacke. Die habe ich. Ja, jetzt können wir nicht rein. Sauber. Sauber. Wer ist das da? Ist das der neue Anführer? Carlos. Warte mal. Hey, bist du der Neue, der Franco umgehauen hat? Keine Ahnung, hat es Ja, warum? Weil ich jetzt seinen Job übernehmen muss. Hast du ganz toll gemacht. Vielen Dank. Keine Ursache. Und wie ist es so, Anführer der Jäger zu sein? Lass mich bloß in Ruhe. <lacht> Sorry, Mann. So ist das Leben. Okay, nice. Wir sind jetzt endlich im Banditenlager. Also drinne, richtig. Ah, oh. wen haben wir denn da? Sieh an, sieh an. Das bist ja du. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Oh Gott. Sag mir zuerst die schlechte Nachricht. Raven sucht dich. Seine Gardisten suchen dich. Eigentlich suchen dich alle Banditen. Und wenn sie dich entdecken, werden sie dich töten. Das haben schon viele versucht. Dann ist deine Kampfkunst so groß wie deine Gerissenheit. Mit einer unserer Rüstungen ins Lager zu kommen, das ist wie das Schaf, das zu den Wölfen kommt. Dein Leben hängt an einem dünnen Faden. Sohn der Gefahr. Und was ist die gute Nachricht? Nun, ich weiß zwar nicht warum, aber du hast dir ein paar mächtige Feinde gemacht. Du kannst von Glück reden, dass ich dich erkannt habe und kein anderer. Denn ich bin verständnisvoll und umgänglich. Der Wichser wie wird wie mir wahrscheinlich du? Geld Oh nein, verlangt. bitte! Ich will doch kein Gold von dir erpressen. Das würde mir im Traum nicht einfallen. Was willst du dann? Vor kurzem hat jemand versucht, Esteban aus dem Weg zu räumen. Er ist jedoch an seinen Leibwachen gescheitert. Geh zu Esteban und sprich mit ihm. Danach unterhalten wir uns noch einmal. Oh, okay. Gut, wenn er kein Gold will. Hi. Was willst du? <lacht> Hi. Mein Name ist Jeff. Wo kriege ich eine Spitzhacke her? Geh zu Huno, dem Schmied. Aber selbst wenn du eine Hacke hast, heißt das noch nicht, dass du auch in die Mine kommst. Wenn du rein willst, musst du mit Esteban sprechen. Zu Torus brauchst du gar nicht erst zu so gehen. Der lässt dich nur rein, wenn du einen roten Stein hast. Sag mal, was hältst du von Esteban? Er ist der Boss hier. Er ist ganz okay, denke ich. Die guten Jungs lässt er immer in die Mine, die was vom Schürfen verstehen, meine ich. Und du verstehst was vom Schürfen? Ich bin der Beste. Wie keiner vor ihm war. Was muss ich über's Goldhacken wissen? Na, da gibt's einiges zu wissen. Gold ist kein Erz. Hey, ich jetzt... Das ist ein verdammt wichtiger Unterschied. Ich meine, welche Frau hängt sich schon eine Kette aus Erz um den Hals? Hab ich jetzt meine Lernpunkte investiert? <lacht> Beim Hacken arbeitet man von oben nach unten. So kannst du die Nuggets am besten freilegen. Es gibt auch Butler, die es umgekehrt machen. Aber das ist ungleich schwieriger. Äh, warte mal, habe ich jetzt Lernpunkte investiert? Ne, ich habe immer noch 21. Okay, gut. Das ist ja ein Ding. Ich glaube, das erste Mal, dass man hier was lernt, ohne Lernpunkte zu investieren. Kannst du meine Fähigkeiten im Goldhacken einschätzen? Klar, ich beide. Okay, Goldhacken 20%. Sauber. Eine Spitzhacke habe ich auch. Doppelt sauber. Emilio. Okay, wir haben ja echt, äh, auf jeden Fall sehr viele neue PCs. Ich rieche sehr viele neue Quests. Du siehst aus wie ein Buddler. Ich bin ein Buddler. Als ich das letzte Mal in der Mine war, habe ich geschuftet wie ein Blöder. Was passiert mit dem Gold aus der Mine? Torus sammelt es ein und verteilt es. Keiner darf behalten, was er geschürft hat. Jeder bekommt nur einen Teil des Goldes, damit auch die Jäger und Wachen nicht leer ausgehen. Ich finde okay. Seit dieser Regelung gibt es weniger Tote und die Schürfer bekommen immer noch mehr als die Typen, die draußen rumhängen. Warum bist du jetzt nicht in der Mine? Ich war lang genug in der Mine und habe bis zum Umfallen geackert. Jetzt brauche ich erstmal ein paar Tage Ruhe, bevor ich mir meinen nächsten roten Stein hole. Was hat es mit diesem roten Stein auf sich? Das ist eine Sache, die sich Torus und Esteban ausgedacht haben. Torus kümmert sich um die Goldverteilung und Esteban organisiert die Arbeiter für die Mine. Er will natürlich nicht jedes Mal zu Torus rennen, wenn er jemanden in die Mine schickt. Deshalb drückt er uns einfach eine dieser roten Steintafeln in die Hand und Torus lässt uns dann rein. Ist wie eine Eintrittskarte. Ah, ja, verstehe. Okay. Dann brauche ich auf jeden Fall auch so einen roten Stein, wenn ich mit Torus quatschen will. Aber die Folge ist schon leider wieder vorbei. Äh, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen und dann sieht man sich in der nächsten Folge wieder. Und mal gucken, ob wir dann mit Torus quatschen oder nicht. Ähm, ja. War auf jeden Fall ein sehr netter äh, Empfang. So, bis zur nächsten Folge. Ciao.